Wir wissen, wenn Stefan hier ist und hier lehrt, er ist ein gesalbter Bibellehrer, ich glaube einer der wenigen in Deutschland und ich persönlich, ohne natürlich da subjektiv zu sein, ich bin da völlig objektiv, ich glaube er ist ein Gesalbtes in ganz Deutschland, gar keine Frage und darüber hinaus und er hat... Ein Buch geschrieben, das wirklich der Hammer ist, das heißt Bachir aus Erwählt, Bibelstudium zum jüdischen Volk, zum Land Israel, zur Stadt Jerusalem und zum Berg Zion. Und eigentlich all das, was wir tun, kannst du nur verstehen, wenn du die Erwählung Gottes und die Erwählung Israels verstehst. Ich habe vor einer Woche einen Satz gehört, du kannst die Liebe Gottes eigentlich nur verstehen, wenn du die Liebe Gottes zu Israel verstehst. Ja? Und genauso ist es eben auch mit der Erwählung Gottes. Und äh, Stefan schreibt hier in hervorragender Weise die Zusammenhänge der Erwählung Gottes. Und wir können auch nur verstehen, warum der Teufel dagegen kämpft, weil er kämpft gegen Erwählung letztendlich. Und wir können daraus auch nur verstehen, warum gibt es eigentlich Antisemitismus, Judenhass und Progroma, die ganze Kirchengeschichte, all das das, was uns prägt, hängt damit zusammen. Und hier hast du eine hervorragende Grundlegung. Und das Besondere daran ist, dass es nicht eine Theorie ist, sondern es kommt aus der Beziehung, die der Herr dem Stefan einfach zu unseren jüdischen Freunden gegeben hat. Und wenn du die ersten, dir die Vorworte anschaust hier, da siehst du, was für eine tiefe Liebe da ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob er selber erzählt, ich erzählt Er hat das dann seinen jüdischen Freunden, Rabbis, den jüdischen Freunden dieses Buch vorgelegt und hat gesagt, es äh, ist ja wirklich ein christliches Buch, auch ganz klar geschrieben, gesagt, äh, was sagt ihr dazu über diese Erwählung? Und äh, sie waren begeistert, haben das unterstützt und haben ihr Vorwort geschrieben dazu. So ist also wirklich kostbar und ähm, so sieht es auch aus. Es kostet äh, 1995, wenn ich es richtig sehe. Äh, und das ist ein gut investierter Preis. Und ich würde dir vorschlagen, dass du nicht eins kaufst, sondern am besten immer zwei. Ich glaube an die doppelte Salbung, ja, und das eine ist für dich und damit du nicht in der Versuchung kommst, dein eigenes Exemplar zu verschenken, weil es so gut ist, solltest du ein zweites haben, damit du immer eins dabei hast, dass du verkaufen sollst, dass du nicht verkaufen, ja, verkaufen, oh ja. nein, nein, verschenken sollst, nicht verkaufen, genau, das wäre es noch, ja, verschenken sollst, und, und wenn du zwei verschenken möchtest, dann kaufst du am besten drei und so weiter und so weiter.